Hallo meine Lieben, in dem heutigen Video möchte ich mit euch über Parodontitis sprechen und in dem Zuge auch über eine Zahnfleischentzündung, denn ich kann mit euch nicht über eine Parodontitis sprechen, ohne auch gleichzeitig über eine Zahnfleischentzündung zu sprechen, das gehört nämlich auch zusammen und warum, das erfahrt ihr nach dem Intro, also bleibt dran! Was ist denn eigentlich eine Parodontitis? Dazu muss ich erstmal über eine Zahnfleischentzündung sprechen. Zahnfleischentzündung nennt man auch Gingivitis. Das ist der Fachbegriff für Zahnfleischentzündung. Wir haben also eine Gingivitis und eine Parodontitis. Parodontitis kommt von dem Wort Parodont. Parodont ist der Zahnhalteapparat. Das sind also alle Fasern, die den Zahn im Knochen halten. Also der Knochen selbst, das Zahnfleisch die Fasern, an denen der Zahn aufgehängt ist und auch das Wurzelzement. Das Ganze ist das Parodont und die Endung "-itis", steht für Entzündung, also eine Entzündung des Zahnhalteapparats, heißt auf Latein Parodontitis. Und im Vergleich dazu haben wir eben die Zahnfleischentzündung, das ist eine Entzündung nur des Zahnfleisches, also nur in Anführungszeichen. Das heißt, man hat einmal die Entzündung nur auf das Zahnfleisch begrenzt und bei der Parodontitis hat man eine Entzündung des gesamten Zahnhalteapparats, also nicht nur des Zahnfleischs, sondern auch des Knochens, der Fasern und des Wurzelzements. Da ist die Entzündung also vom Zahnfleisch übergegangen auf die anderen Fasern und Strukturen. Die Zahnfleischentzündung entsteht durch Plagg, dadurch, dass Plagg auf dem Zahn ist. Wer mein Video über Plug noch nicht gesehen hat, der guckt jetzt unbedingt rein. Ich verlinke es noch einmal oben in der Ecke und auch unten in der Beschreibung. Dieses Video über Plug ist die Grundvoraussetzung für fast alles, worüber ich rede. Das sollte man wirklich einmal verstanden haben. Also guckt ihr das Video über Plug an. Ich gehe da also jetzt gar nicht weiter darauf ein, was Plug ist. Merkt euch einfach nur, auf dem Zahn ist Plug. Und dadurch, dass dieser Plug auf dem Zahn ist, in einem Bereich, wo es das Zahnfleisch berührt, also zum Beispiel am Sulkus oder im Zahnzwischenraum. Dort, wo die Plaque das Zahnfleisch berührt, kann sich das Zahnfleisch sehr schnell entzünden. Durch die Bakterien, die da drin sind und durch die Giftstoffe, die ausgeschieden werden von den Bakterien. Dann ist also das Zahnfleisch entzündet. Eine Zahnfleischentzündung ist aber auch wieder heilbar, indem man die Mundhygiene verbessert, die Ernährung verbessert und eventuell auch zu einer professionellen Zahnreinigung geht. Dann bekommt man das in den Griff, dass die Zahnfleischentzündung wieder abheilt. Insbesondere die mechanische Reinigung ist hier ganz, ganz wichtig. Also die Reinigung mit Zahnbürste, Zahnseide, Interdentalbürste oder eben bei der professionellen Zahnreinigung. Aber ihr könnt es meistens auch alleine selbst wieder in den Griff bekommen, indem ihr einfach eure Mundhygiene wieder verbessert. Wenn es aber nicht abklingt, die Zahnfleischentzündung, solltet ihr in jedem Fall zu einem Zahnarzt gehen. Eine Zahnfleischentzündung erkennt man daran, dass das Zahnfleisch blutet. Häufig blutet es schon bei der kleinsten Berührung. Außerdem ist das Zahnfleisch geschwollen und auch gerötet. Also die normale blassrosa Farbe verschwindet und wird zum richtig kräftigen Rot, vielleicht sogar Violett. Schmerzen treten meistens nicht auf, das ist das Tückische daran. Häufig habt ihr keine Schmerzen und das bedeutet auch, dass man es selber manchmal gar nicht bemerkt. Also manchmal merkt man noch das Zahnfleisch bluten oder sieht es oder merkt eine Schwellung, aber manchmal merkt man es auch nicht. Deswegen ist auch eine regelmäßige Kontrolle beim Zahnarzt wichtig, damit die Zahnfleischentzündung nicht unerkannt bleibt. Es ist nämlich wichtig, dass sie auch wieder abklingt und dass man das Ganze nicht auf die leichte Schulter nimmt. Denn... Was jetzt passieren kann, ist, dass aus der Zahnfleischentzündung eine Parodontitis entsteht. Die Entzündung kann also übergehen auf den Knochen und auf die anderen Strukturen des Parodons, also auf den gesamten Zahnhalteapparat. Das passiert dann, wenn das Immunsystem nicht mehr gegen den Angriff der Bakterien ankommt. Wenn das Immunsystem zum Beispiel geschwächt ist oder einfach der Angriff so stark ist und das Immunsystem nicht stark genug, um gegenzuhalten. Dann geht es über von der Zahnfleischentzündung zur Parodontitis. Und das ist ein riesiges Problem, denn eine Parodontitis ist nicht heilbar. Bei einer Parodontitis wird Gewebe zerstört, der Knochen wird abgebaut, das Zahnfleisch wird abgebaut, die Fasern, an denen der Zahn aufgehängt ist, werden abgebaut, das Wurzelzement wird abgebaut, weil es alles entzündet ist und weil letztendlich der Körper als einzige Chance für Heilung sieht, dass der Zahn weg muss. Das denkt der Körper nämlich in dem Moment. Er sieht diese Entzündung, das Immunsystem ist nicht mehr gegen angekommen, also sind jetzt alle Alarmglocken auf rot und der Körper möchte den Zahn loswerden, damit er die Plaque los wird und damit die Bakterien los wird. Das ist in den Augen des Körpers sozusagen die einzige Aussicht auf Heilung für den Körper und damit es nicht noch schlimmere. Auswirkungen hat auf den Körper, also um den Körper zu retten letztendlich. Und dann werden Stoffe produziert vom Körper selbst, die diese Gewebe abbauen, mit dem Ziel, dass der Zahn keinen Halt mehr hat und ausfällt. Und dann denkt der Körper, jetzt ist alles im Lot, jetzt kann die Wunde heilen, ich bin die Entzündung los und ich bin wieder gesund. Das ist die Parodontitis und weil das, was bei der Parodontitis an Gewebe zerstört wird, nicht wieder hundertprozentig heilen kann. Man erreicht nie wieder den Zustand wie bei einem komplett gesunden Menschen. Deswegen sagt man, die Parodontitis ist nicht heilbar. Man kriegt sie durch entsprechende Maßnahmen gestoppt, dass der Zerstörungsprozess nicht weiter voranschreitet. Aber man kriegt nie wieder den Zustand eines Gesunden hin. Und das ist eben das Problem. Und das ist das, weswegen man unbedingt vermeiden sollte, dass eine Parodontitis entsteht. Und das schafft man eben durch eine sehr gute Mundhygiene, durch eine gesunde Ernährung und letztendlich durch, auch durch eine Stärkung des Immunsystems, damit das Immunsystem gegen die Bakterien gegen ankommt. Und bei einer Parodontitis ist es einfach wichtig, dass es auch professionell vom Zahnarzt behandelt wird, also dass eine richtige Parodontitis-Behandlung beim Zahnarzt gemacht wird. Denn von alleine kriegt man das nicht gestoppt. Das muss wirklich professionell behandelt werden und dann stehen die Chancen auch sehr gut dass man das Ganze in den Griff bekommt. Aber das, wie gesagt, müsst ihr zusammen mit eurem Zahnarzt in den Griff bekommen und da muss man gucken, dass auch mögliche Risikofaktoren eben einfach ausgeschlossen werden und dass die Mundhygiene auch dementsprechend super ist. Und darum, weil die Parodontitis eben solche massiven Auswirkungen haben kann, ist es ganz wichtig, dass man ein Zahnfleischbluten, was man bei sich bemerkt, nicht auf die leichte Schulter nimmt. Das muss wirklich behandelt werden. Und wenn ihr es nicht innerhalb von vielleicht ein bis zwei Wochen selber in den Griff bekommt, dann geht damit zum Zahnarzt. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Und das war es auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben. Abonnier auch meinen Kanal, falls du das nicht ohnehin schon getan hast. Abonnieren ist ganz, ganz wichtig, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und verpasst keins meiner Videos und drück auch gerne auf die Glocke, dann wirst du nämlich benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!